Ich bitte um die Energie des Schutzes für mich und meinen Kanal. Und wenn du selbst auch Schutz möchtest, dann bitte jetzt darum. Und so öffne ich nun meinen Channel-Kanal und verbinde mich direkt mit der Liebe Gottes. Ich tauche ein in die Gedankenfelder von Smarana und die Nähe Gottes wird fühlbar, so schließe Du Deine Augen und konzentriere Dich ganz auf Dich selbst, auf Deinen Körper, auf Deinen Atem, auf Deinen Herzschlag. Und konzentriere Dich auch auf die Sonne, auf die Kraft der vollkommenen Liebe, des höchsten, reinsten Lichters. Und so fließt Deine Aufmerksamkeit und Deine Liebe Direkt zur Sonne. Du befindest dich in einer bequemen Position. Du bist ungestört. Und fühlst die Leichtigkeit deiner Seele und fühlst das Licht deiner Seele. Und wenn du nun deine Seele öffnest und dich auf die Kraft der Sonne konzentrierst, spürst du vielleicht, wie diese Wärme zu dir fließt Und wenn Du nun zur gleichen Zeit Dich auf die Kraft des Mondes konzentrierst, spürst Du auch diese Energie und so fließen beide Energien vereint zu Dir. Öffne Dein Bewusstsein so weit, wie es Dir möglich ist, indem Du Dein Kronenchakra öffnest, Dein Herz öffnest und Dich jetzt in diesem Moment auf die Liebe Gottes konzentrierst. Lade die Liebe Gottes ein, jetzt zu Dir zu fließen. Und genau in diesem Moment spürst du, wie sich das goldene Liebesband aus deinem Herzen und deiner Seele mit Gottes Liebe verbindet. Spüre deine Zugehörigkeit. Und fühle die Kraft und den Schutz von Gottes Anwesenheit. Denn jetzt genau in diesem Moment wird deine Seele beginnen, die Töne von Nam zu singen. Und so lass dich nun in die Töne von Namen hineinfallen. Singe sie mit deiner inneren Stimme. Singe sie mit deiner Seele. Lasse dich tragen von Namen in der Gewissheit, dass sich verjüngende Energien für deinen Geist, für deine Seele und deinen Körper zu dir bewegen, dass dich die Wellen von Namen in jeder einzelnen Zelle berühren. Narben verbindet sich mit dir. Nam fließt durch deinen Körper, Nam wird ein Teil von dir. Nam schwingt im Innen und im Außen. Sogar die Engel, sie singen Nam für dich. So dehnt sich diese Energie in dir aus, fließt durch dein komplettes System. Erfüllt deine Seele mit Glückseligkeit. Nahm zieht in dir ein und wird nun von Gottes Liebe in dir verankert. Das Licht der Verjüngung fließt durch deine ganzen Zellen durch jede kleinste Faser deines Körpers und so genieße diese Momente, denn sie sind heilig. Und dann, nach einer gewissen Zeit, wenn du spürst, dass die Energie sich überall in deinem Körper befindet, dann kommst du wieder langsam in das Hier und Jetzt zurück, bedankst dich bei Gott, dem Vater, bei den Engeln und bei deiner Seele, für alles, was heute geschehen durfte. some